Hey Leute, ich bin's Conny und ich bin wieder hier. Denn in Mining Simulator 2 kam jetzt ein neues Halloween Update raus und das müssen wir uns mal angucken. Weiß einer von euch denn schon, was es jetzt Neues gibt? Also wahrscheinlich eine Halloween Welt hier, der Spawn sieht natürlich jetzt auch sehr Halloweenös aus. Ich kann ja Ah oh, ja, stimmt, zur Fabrik. Was? Ich habe hier alles leer gelassen? Ach ja, stimmt, ich hatte Ich glaube, ich habe ja. Nein, ich brauche mehr Candy. Geht das? Ja, das geht. Okay, sehr gut. Ich muss doch hier irgendwie meine Gems zusammenkriegen. So. Es hieß neue Welt. Gibt es die neue Welt hier? So eine Eventwelt? Ja, es gibt eine Eventwelt. Perfekt. Dann gucken wir uns die Eventwelt an. Die Welt sieht schön aus. Ich muss sagen, die letzten Welten in Mining Simulator 2 die sahen ziemlich lieblos aus. Aber das hier, das hat doch schon wieder Flair. Das sieht doch wieder schön nach Halloween aus. Was ist das, diese. Ja, das ist diese Standard-Skybox, die alle Halloween-Spiele verwenden. Aber es sieht ja auch gut aus, der Himmel. Auch wenn wir jetzt hier einmal einen Mond oder eine Sonne haben und da einen Mond haben, ist. Ist auch interessant. So, und dann gucken wir. Witches and Chants. Patch and, Patch and Ui. Größe 1. Anforderung 40. 40 mal was? Was brauche ich? Gar nichts oder was? Ich mache jetzt einfach... Ah. 40 mal nix scheinbar. Was gibt's es hier noch? Hier gibt's natürlich Eier. Ich weiß mal wieder nichts. Würden das gute Eier sein? werden das schlechte Eier sein? Die werden natürlich für diese Welt hier ausgelegt sein. Also für das Halloween-Event. Es gibt wieder so einen Event-Shop. Das finde ich cool, weil hier gibt es... Mystischer Trank? Mystischer Trank ist aber kein Pet. Vier auf Lager. Ist das ein Pet? Das ist kein Pet, weil beim letzten Mal gab es hier Pets. Oh, man kann hier Trick or Treat. Das finde ich schön. Das gab es nämlich auch bei dem Halloween-Event in Bubblegum-Simulator. Und Mining Simulator 2 ist für die, die es noch nicht wussten, ja, von den Machern von Bubblegum-Simulator. Und da konnte man einfach zu den Häusern gehen, dann kamen eine Leute raus und haben einen Süßigkeiten gegeben. Und das ist schön, dass sie das ja auch eingebaut haben. Dann kann man hier auf jeden Fall ein paar Süßigkeiten bekommen. Challenges gibt es auch. Die sind natürlich auch immer wichtig, alle freischalten. Ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten. Ich habe nicht mehr so viel Cash-Money. Wir gucken einmal, was ich dafür kriege. Wenn ich alle freischalte, kriege ich am Ende ein Pad. Soll ich das machen, Leute? Schreibt mir mal in den Chat, ob ich mir das kaufen soll. Wenn ihr ja schreibt, dann mache ich es gleich. Ich sammle so einmal hier Trick or Treat alles ein. Gib mir, gib mir, gib mir. Warum lacht er mich aus? Guck mal. Ah, der freut sich. Das ist doch schön. Hallo. Der lacht mich schon wieder aus. Und der auch. Okay. Okay, die einzigen drei Leute, die was geschrieben haben, haben ja geschrieben. Kastriot schreibt nein. Wie findest du das Update? Kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe es noch nicht so viel gespielt. ne? ich bin ja gerade erst... Oh, einmal muss ich ja runterspringen, bevor ich darüber nachdenke, mir das zu kaufen. Einmal kurz gucken. Hier hat sich ja jemand anderes schon ein bisschen runtergebuddelt. Und dann geht es hier noch ein bisschen weiter runter. Okay, hier gibt es keine Zwischenebenen. Also das ist jetzt wieder wie bei dem Sommer-Event, dass man sich hier einfach runtergraben konnte. Jetzt ist, ist man hier auf einer Ebene, wo es Totenschädel gibt. Ja, einfach Skulls. Die bringen 70 Candy. Alles klar. Ui, was ist das? Ah, Sicheln für 30 Candy. Oder Sensen. Ich kann halt nicht einschätzen, wie viel Candy ich hier erfahre, wenn ich mich hier so runtergrabe. Aber wir gehen jetzt einfach mal auf Verkaufen und gucken dann. Ich habe 18.000 und jetzt habe ich 21.000. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel ist. Im Event Shop brauche ich 300 Millionen. Ah, mal gucken. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt kaufe. Heute Robux verschenken. Das sind die Robux, die ich verschenke. Ich, ihr seht, ich habe danach noch 1600 Robux. Ich mache das jetzt. So. Und natürlich bin ich jetzt nicht so blöd und ähm, setze das wieder zurück. Diesmal beanspruche ich meine ganzen Belohnungen, nicht wie beim letzten Mal. So, und ich hoffe, dass ich jetzt auch mal ein Pet bekomme, das sich dann auch richtig lohnt. Please? Die ganzen Glücksboni. Okay, heilige Süßigkeiten. Jetzt guck mal, wie stark sind die heiligen Süßigkeiten? 36.000 Stärke, Coins, 2.400 Zeit, 1.500 Candy Bonus kann man auf jeden Fall ausrüsten, vor allem in dieser Area hier. heiligen Süßigkeiten kann man sich gönnen. Am besten ausrüsten... Also in Shiny wird das auf jeden Fall ein gutes Pad sein. Was ist deiner Meinung nach das beste Roblox-Spiel, das du gespielt hast? Kann ich nicht beurteilen, weil es so viele verschiedene Kategorien gibt. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall auf Neu starten, weil ich möchte die Sachen ja auch noch selber machen. Noch einmal kaufe ich mir hier nicht alles frei. Was ist eigentlich gerade für eine Season? Oh, ich kann in der Season Sachen beanspruchen. LOL, habe ich gar nicht gesehen. Oh, LOL, das darf ich nicht beanspruchen. Na gut, gucken wir einmal ins Season 4. eck Ich habe die Season 4 ganz verpasst. Gewöhnlich, wird schlecht sein. Das ist halt das Problem, wenn man so wenig Mining Simulator 2 spielt, wie ich die letzten Monate. Da weiß man gar nicht, was in Season 4 abgeht. Aber das gewöhnliche Pet hier, das gefällt mir eigentlich. Das sieht schön aus. Aber ich werde auf jeden Fall nicht den Season Pass durchkaufen. Da warte ich vielleicht noch auf Season 5. Cyberfehler, okay. Na gut. Ach ja, stimmt. Ich muss mein Pet leveln. Machen wir einmal kurz. Cooler Halloween Skin. Dankeschön. Haben wir jetzt nicht langsam mal Level 20, Level 19. Okay, noch ein Level Up. Noch ein Level Up. Und war das gerade ein Level Up-Geräusch? Das war ziemlich leise. Ich gucke nach. Ja, Level Up. Perfekt. Gehen wir jetzt mal Verkaufen mit dem Bonus von dem und... Jetzt haben wir eine Million zusammen. Okay, da geht's jetzt endlich los. Alles, was wir brauchten, war ein Halloween-Pad. Okay, okay, okay. Im Event-Shop könnte ich mir immer noch nichts leisten. 300 Millionen, aber das kriegt man zusammen. Auf jeden Fall, das können wir später, wenn wir Stumbleguys spielen, auf jeden Fall noch nebenbei so ein bisschen machen. Ein bisschen Trick-or-Treat nebenbei. Gibst du mir. Der hat mir nichts gegeben. Der Ehrenlose. Dann der hier. Dankeschön. 6,75 Millionen. Alles klar. 4,5 Millionen. Das ist geil. Okay, das Pad hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich kriege jetzt 4,5 Millionen, wenn ich battlen gehe. Alles klar. Was muss ich denn für Herausforderungen machen? Blöcke meinen. Okay, das werde ich alles so AFK machen. Oder so halb AFK machen. Hier 250.000, 2 Millionen. Ich öffne mal das 2-Millionen-Eck einmal kurz reingucken. Und gewöhnlich, automatisch gelöscht. Ich sollte Auto-Delete ausmachen, wenn ich gucken will, was drin ist. Mach mal. Ne, nicht dreifach, sondern zweifach. So. So, jetzt gucken wir einmal nach, wie stark sind die Pads hier aus dem Eck. Und dafür gehe okay, ich einfach mal auf am besten ausrüsten, dann sind die auf jeden Fall drin. Na, okay, die sind jetzt nicht so überzeugend, aber es ist auch ein gewöhnliches und ein episches Pad. Was soll ich da auch erwarten, ne? Also hier mache ich Auto-Delete auf jeden Fall wieder an. Die legendären wären was anderes, da könnte man dann ja mal gucken, aber die werde ich auf jeden Fall jetzt nicht einfach so random ziehen. Dafür müsste ich aktiv hatchen. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen Trick-or-Treaten hier. Gib mir, gib mir. Dankeschön. Aber alleine durch Betten kriege ich auf jeden Fall hier nicht die 300 Millionen so schnell zusammen. Ich will aber schon noch gucken, was dieses Pad bereithält für einen. Ich würde sagen, dafür springe ich einfach nochmal nach ganz unten, buddel mich da ein bisschen nach unten, dann verkaufen wir das und dann sehen wir ja, was ich davon habe. Jetzt erstmal nach unten graben hier. Ach, die anderen... Ja stimmt, die anderen Pets müssen ja jetzt auch noch leveln. Ihr es verstanden. Ihr kriegt alle Level-Ups. Bis wie lang soll ich meinen? Okay, ich krieg ziemlich viel zusammen. Ich habe jetzt schon 3 Millionen Rucksackspace eingenommen. Ich glaube, ich mach's einmal bis 10 Millionen. Einmal gucken, wie viel ich für 10 Millionen von diesen Blöcken hier bekomme. Wie findest du den ersten Teil des Halloween-Updates? Bis jetzt ganz cool. Es haut mich nicht wirklich aus den Socken. Es ist halt genau das, was ich erwarte. Hm. Ein paar kleine Minispiele wären noch schön gewesen, wie es bei dem Sommer-Update gegeben hat. Aber beim Sommer-Event, um ehrlich zu sein, hat hier fast niemand gespielt. Ich verstehe, dass die sich nicht die Arbeit dann dafür gemacht haben. Ich finde, die Welt ist aber schön gestaltet. Was ja äh, zum Beispiel Atlantis fand ich ja ziemlich hässlich. Und da bin ich sehr froh, dass die Halloween-Welt jetzt wieder schön aussieht. Oh, ich habe viel mehr als 10 Millionen. So schnell geht das. Okay, wir gehen auf Verkaufen mit 14 Millionen Blöcken und kriegen... Ja, nicht sehr viel. 10 Millionen. <lacht> Okay, Farben lohnt sich ja gar nicht. Da lohnt sich das ja richtig zu betteln hier einfach. Ich meine, hier kriege ich schon 2 Millionen, 4 Millionen, beziehungsweise eigentlich habe ich jetzt schon 5 Millionen, 9 Millionen und 10 Millionen. Jetzt habe ich das, was ich gerade eben erfarmt habe, mit vier Häusern zusammen gemacht. Vielleicht kommen ja Minispiele im zweiten Teil. Ja, das kann sehr gut sein. Ich bin gespannt, was im zweiten Teil kommt. Ich finde es auch gut, dass die da mal mehrere Teile draus machen. Und das bringt mal wieder ein bisschen frischen Wind hier rein. Ich brauche jetzt aber mal ein bisschen... Dankeschön für den Glücksboost. Wollte ich gar nicht haben Aber interessant Man kann auch einen Glücksboost bekommen Meint ihr, man kann auch einen <lacht> Man kann auch einen Secret Pet bekommen Leute man kann einen Secret Pet bekommen Noch einen Glücksboost Oh der ist gut Den kann ich nehmen Wir werden es ja sehen Oh 6 Millionen Das ist ja mal ehrenhaft Nochmal 6,8 Millionen Nice Ein Shiny und vier normale hab schon das Pad vom Event Shop. Ach, den da. Ja, davon äh, habe ich noch nicht so viele Mir. Ich habe gerade mal 81 Millionen. Ich brauche ja 300. Ah, ich habe jetzt aber keine Lust zu farmen, Leute. Wohl. apropos Farmen. Ich könnte mich ja mal um meine Spitzhacke kümmern. Die ist, glaube ich, gar nicht so gut verzaubert, ne? Erzduplikator. Ach, dafür muss ich wieder das machen. Leute, ich hole mir kurz einen Erzduplikator. Ich habe mir einfach diese neue. Obwohl, Augenblick. Shop. Gibt's einen normalen Shop? Ich weiß es nicht. Oh, was ist mit pent -In Chance Anspruch. Gibt es hier noch was, was ich beanspruchen kann? Nee. Lassen wir das erstmal sein. Ähm, ich werde jetzt erstmal meine Spitzhacke krasser machen. Ich kriege so oft diese Lackboost. Ja, aber ich habe gerade erst zwei davon bekommen. Aber es ist ja wahrscheinlich sehr random. Was für... Ach ja, überspringen. Ich bin so ein Idiot. Es gibt aber bestimmt hier im Schock jetzt wieder ganz... Ja, Augenblick. Ja. Neue Wiedergeburtstools, oder? Gibt's nicht? Ja, Mann! Ich bin immer noch on point damit. Sehr gut. Dann bin ich... Dann bin ich glücklich. Aber wenn ich dafür verschiedene Erze brauche, dann... Dann rüste ich ehrlich gesagt erstmal mal meinen Chaosbringer aus, weil mit denen kann ich besser Erze farmen. Conny, ich mag dieses Event. Es ist eine Gem-Grube wegen Rebirths. Ja, das stimmt auch. Rebirths. Ich, ich rebirthe nie. Ich bin so ein Trottel, dass ich nie rebirth. Aber ich habe auch irgendwie keine Lust zu Rebirth. Dann verliere ich immer alles. Ich bin ein Messi, Leute. Genau. Und Geschwindigkeit baller ich dann auch noch ein bisschen rein. Ich habe kein... Als ob ich nicht genug Myritril habe. Da Davon lag so viel... Na gut, ich habe es nicht mitgenommen. Wie viel Myritril habe ich denn? 20. Okay, ist in Ordnung. So, jetzt habe ich mehr als 20. Wir gehen auf verkaufen. Den Rest brauche ich nicht. Magst du Storygames? Ja, sehr gerne. Aber auch nur, wenn sie gut umgesetzt sind. Und die Story muss ja auch irgendwo Sinn machen. Und dann gehen wir wieder zurück zum Halloween-Event. Weil jetzt kann ich mit der Spitzhacke auch ein bisschen besser farmen. Im Event-Shop zeige ich euch einmal dieser, dieser mystische Trank. Ich hoffe, das ist ein Pet. Es heißt Trank, aber es war schon immer so. Dass, äh, beim letzten Mal hieß es auch Bucket of Shells. Und es war trotzdem ein Pet. Das will ich haben. Und dafür werde ich erstmal wieder mich ein Loch schmeißen. Und ein bisschen farmen. Obwohl, wartet mal. Ich gehe mal in das Loch, das schon da war. Wheeee! Aua. Wee. Heute noch Multiversus, ja, aber immer als letztes im Stream. So, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Blöcke ich jetzt wieder abfarmen sollte. Beim letzten Mal. Nein! Na gut, das wär's. Wir gehen wieder auf Verkaufen. man kriegt echt nicht viel dafür. Aber es ist in Ordnung. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen battlen. Und dafür kriegt man ja am meisten hier Trick or Treat. Guten Tag. Zwei Millionen. wird ein bisschen knauserig hier, oder? 4 Millionen, perfekt. Und gibst du. 4,5, ist auch gut. Meinung zu Gilded. Gilded muss noch in einigen Punkten besser werden, bevor ich drüber nachdenken würde, zu Gilded zu wechseln. Ich meine, das einzige Feature, bei, wo ich mir bei Gilded dachte, boah, das hätte ich gern bei Discord. Das gibt es jetzt auf Discord und zwar Foren. Pet Enchance, please. Ähm, ja. um, Trick or 4,5, ja... Ich, fahr, ich sammle das jetzt zusammen. Ich mache jetzt meine ersten 300 zusammen, damit ich mir das Pad zumindest in Normal einmal angucken kann. Danach können wir ja gucken, wie stark das Entscheidende ist. Ich bekomme die Nachricht nicht von Gilded. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Gilded sich dazu nochmal geäußert hat. Das ist ja jetzt schon so lange her. Vielleicht gilt das Angebot auch nicht mehr. Vielleicht sind denn die Codes wieder ausgegangen. Kein Plan. 6,8. Komm, jetzt... Ein, einer soll mal ein bisschen gönnen. Einer soll mir einfach mal 200 Millionen geben. Oder 150 Millionen. 150 Millionen ist nicht zu viel verlangt, meiner Meinung nach. Oder ich hole mir erstmal ein paar bessere Pets hier für die Region. Wir hauen uns kurz ein paar Boosts rein. Erstmal nur kurz die Boosts aufbrauchen. Den. Danke für den Eurotrees. Vielen lieben Dank. Ich habe eine Nachricht dazu geschrieben. Und dann werde ich hier einmal ganz kurz ein bisschen Auto loopen. Obwohl ich mache mal bei episch. Episch mache ich mal wieder an. Dann kann ich mir wenigstens ein paar epische shiny machen, damit ich ein bisschen schneller farmen kann. Hoffentlich. Ich bekomme nicht mal epische. Bekomme nur diese Hunde. Ich habe ja jetzt auch alle Boosts reingepackt und bekomme trotzdem total viele Hunde. Aber die Hunde will ich halt echt nicht. Ich will keine Hunde, habe ich gesagt. Ich hab gesagt, ich will keine Hunde. Was ist Gilded? Sowas wie Discord. Nur nicht von Discord, sondern von Gilded. So, jetzt noch ein paar epische. Oder oder legend. Komm, gib mir mal ein legendäres. Wie hoch ist die Chance auf legendäre? Ich muss jetzt ganz schnell gucken. 1 zu 179.000. 1 zu 179.000. Warum so viele? Ey, Shiny, ist auto-deleted worden. <lacht> Hoffentlich kommt beim zweiten Teil noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen mehr als nur zwei neue Eggs, hoffe ich auch. So, jetzt haben wir ein paar Epische bekommen. Muss man eigentlich um die Epischen? Ja, man muss in die normale Welt zurückgehen. Und ich habe, ich habe glaube ich, alle meine ähm... Nee, ich habe ja... Man kann die Dinger da ja reinpacken. Alles gut. Alles gut. So. Wo sind die Viecher? Wisst ihr, ich muss jetzt erstmal mein Inventar ein bisschen aufräumen. Also erstmal diese Drachen hier unten, die braucht keine Sau. Die brauche ich euch nicht mal verschenken. Die mache ich jetzt erstmal weg. So. Alles weg. Ihr könnt nicht behaupten, dass ihr die die Dinger braucht. Das hier kommt auch alles weg. Ich weiß nicht, ob ein Königspinguin gut ist oder. Obwohl, ich behalte die Königspinguine, weil vielleicht braucht die einer. Ich, ich wollte eigentlich ein paar Pets behalten, um sie zu verschenken. So, löschen. Aber jetzt, wo sind diese. Hier, Sky Bunnies. Okay. Bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup. Glänzen machen. Bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup. Glänzen machen. Und mehr habe ich nicht. Na gut. dann gehen wir wieder zurück. Conny, hast du schon mal Minecraft. Natürlich habe ich schon Minecraft gespielt. Ein Wunder ist geschehen. Ja, Pet Simulator X hat auch ein Halloween Update angekündigt. Mal gucken, was draus wird. Also wir werden jetzt wieder die Besten ausgerüstet. Die Sky Bunnies. Normal 3.500, 3.300. Ich meine ein Shiny. 30. Die haben nur einen 30er Multiplikator. Der hat einen 2.250er Multiplikator. Es ist nicht zu fassen. Na gut, dann gehen wir wieder battlen. Ich hoffe, es wird besser als das Oster-Update dieses Jahr. Also wenn Preston es schafft, ein Update rauszubringen, das schlechter ist als sein Oster-Update... Dann weiß ich auch nicht mehr. Bring mir doch bitte ein bisschen mehr. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich die Herausforderungen nochmal freikaufe. Aber das ist so teuer. Ich kann hier einmal kurz die Blöcke meinen. Dum -dum -dum -dum -dum. Hoffentlich muss man nicht so viel wie beim Hardcore-Update farmen. Das wäre die Höhe. Das Hardcore-Update existiert ja nur, damit ihr wieder was zum farben habt. So, wir sind bei den Schädeln angekommen und... Oh lol, ich habe hier 13 Millionen auf einmal doch wieder voll. Immer wenn ich auf den Chat achte, dann passiert so viel. So, Herausforderungen. So, die können wir jetzt beanspruchen. Als nächstes muss ich Candycorn meinen. Das kriege ich auch hin. Dann Legendary Pets. Das mache ich. Ich meine jetzt auch die Candycorns, damit meine nächste Herausforderung wirklich die Legendary Pets sind. Aber ich bräuchte jetzt dafür auch ein bisschen Candycorn, oder? Wie viel muss ich nochmal... Warum merke ich mir sowas nicht? Warum bin ich immer so ein Trottel, der sich solche Sachen nicht merkt? Jetzt stehe ich wieder da und überlege, wie viel Candy Corn brauche ich nochmal? Zum Glück habe ich jetzt das Ding hier vollkommen entschärft, dass es halt schneller geht, Candy Corn zu farmen. 120 sagt ihr, okay. Insgesamt oder noch? Wer weiß. Aber die sollte ich ja bald zusammen haben. Ja komm, noch ein Ja komm jetzt, jetzt sind hier ja so viel Candy Corn auf der Höhe. Ich mache jetzt noch weiter, bis ich bei der Skull Höhe bin und ich bin bei den Skulls angekommen. Okay, dann gehen wir wieder hoch. So, Herausforderung sagen. Fertig, perfekt. So, jetzt muss ich Legendary Pets hatchen. Und da ist es am schnellsten, immer noch in der normalen Welt zu hatchen, weil hier ist die Chance ja gegen Null. Und deswegen hatte ich auch so viele Drachen. Ich werde niemals die 300 Millionen Candys zusammenbekommen. Aber ich könnte noch ein paar von meinen alten Pets verschenken, ich weiß nicht. Schreibt mir mal in den Chat, braucht ihr noch solche Pets wie den Dreizackdrachen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, den kann ich wegwerfen. Den habe ich damals noch im Inventar behalten, weil ich dachte, jemand von euch könnte den gebrauchen. Oder den Riesenstern hier. <lacht> Nee, wer braucht den Riesenstern? Wer braucht sowas? Ja, sch schreib mal Nein, wenn ich die löschen soll. Und ja, falls ich die doch verschenken soll. Habe ich mir schon gedacht. An der Stelle habe ich dann noch ganz viel an den Häusern gebettelt. Ein paar Pets verschenkt. Und die 300 Millionen zusammengesammelt. Ist der einzige Grund, warum ich so viel äh, Coins bekomme durch Trick or Treat. Jetzt habe ich nämlich... Ah, okay, jetzt noch nicht. Aber, ein Blick... Jetzt müsste ich die 300 Millionen zusammen haben, die ich brauchte. So, Event Shop. Jetzt gucken wir einmal nach. Mystischer Trank gekauft und ausgerüstet. Und der Mystische Trank ist noch stärker. Okay, den level ich einmal kurz nach oben. So, auf Stufe 20 hat er 3300 Candy Bonus. Der ja 2250. Damit sehr viel Stärke. Oh, so. oi, Doch, der Mystische Trank ist auch so von der Stärke krasser. Als ob. Das finde ich gut. Also da lohnt es sich dann vielleicht doch eher einfach ganz normal, das hier zu spielen. Weil früher oder später kriegt man ja die Pets aus dem Shop. Wenn ich jetzt auf Verkaufen gehe, wie viel kriege ich? Mit dem Bonus dazu? 47 Millionen. Gefühlt nichts. Aber hier beim Battlen kriege ich jetzt mehr. Ja, 16 Millionen. Guckt euch das mal an. Jetzt kriege ich hier 16 Millionen. 6 Millionen, na gut. Das war dann wahrscheinlich sehr lucky, dass ich jetzt 16 bekommen habe, aber hier wieder 6. So, 16 Millionen, fast 17 Millionen sogar. 16,955 oder 995 waren es, glaube ich. Hier wieder 6,7. Das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon wieder 100 Millionen zusammen. Oh, das ist geil. Ich wusste, dass es jetzt ins Rollen gebracht wird. Ich hole mir die vier Pads zusammen, also hintereinander. Dann kann ich einen Shiny machen. Ich Weiß gar nicht, lohnt sich das mehr, vier Pets normal zu haben oder einen Pet shiny zu haben? Ich werde shiny machen. Ich werde shiny machen. So, also gleich haben wir es wieder. 260 Millionen, please. 279 Millionen. 296 Millionen und jetzt haben wir es. 307 Millionen Event Shop. Wir kaufen für 300 Millionen das nächste, den nächsten mystischen Trank, rüsten wieder aus. Augenblick. Die kriegen dann unterschiedliche Farben. Kann das sein? Kann das sein? Bilde <lacht> ich mir das ein? <lacht> Wirst du Halloween-Pets verlosen? Ja. Ich werde heute im Livestream auf jeden Fall noch ein paar Halloween-Pets farmen. Und dann wahrscheinlich in einem zukünftigen Livestream Halloween-Pets verschenken. Ich springe mal ein bisschen runter, damit ich wenigstens was davon habe, hier zu leveln. Oh, ich glaube, das hier ist das Loch, in dem ich vorhin drin war. Weil das immer wieder so abgedreht ist. Weil irgendjemand hier reingesprungen ist und nerven wollte. So... Wie viel brauchen wir noch? Noch fünf Stufen. Okay, vier, drei. Ja, jetzt dauert es immer länger. Ich muss weiter nach unten. Noch zwei Stufen und noch eine Stufe, oder? Habe ich mich verzählt? Ja, noch eine Stufe. Ich habe mich, ich habe richtig gezählt. Gut. Ich kann bis 15 Leute, ich kann bis 15. Hast du den Trailer schon für den Mario Film gesehen? Ja, interessiert mich nicht so sehr. Also bei Mario hat mich die Story nie wirklich gecatcht. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich einen Film gucken möchte. Mario war halt immer so der klassische Plattformer, den hat man gespielt, weil es ein Plattformer ist und nicht weil die Story so dramatisch ist. Oh, es hat ja schon gebimmelt, ne? Ich habe jetzt schon alles, was ich brauchte. Okay. Den wir aber wieder verkaufen. Diesmal kriegen wir auch. ja, ein bisschen was zusammen. Die Hälfte haben wir sogar schon wieder fürs nächste Pad. Trick or Treat. 10 Millionen, okay. Trick or Treat. 26 Millionen. Oh, das schmeckt aber. Nochmal 26 Millionen. Ja, wenn die mir jetzt alle 26 Millionen geben, das war 17 Millionen. Aber dann brauche ich ja nur vier Stück. Also vier Türen für 100 Millionen. Beziehungsweise für 104 Millionen. Aber also 105 war ja ein bisschen mehr als 26 Millionen, ne? Denkst du, wir werden bald die 100.000 knacken? Die 100.000 was? Ich denke nicht, nein. So. Und ich habe jetzt schon 350 Millionen zusammen. Das ging so schnell, ich habe es gar nicht mitbekommen. Okay, Event Shop, mystischer Trank. Und noch einer ist auf Lager. Ich rüste jetzt nochmal am besten aus. Oh, das schmeckt. Und der ist wieder blau. Also, die haben auf jeden Fall unterschiedliche Farben. Ich hoffe, ich kann die trotzdem, ähm, dann shiny untereinander machen. Wenn nicht, wäre das ziemlich mies. Ich könnte eigentlich auch meinen Teleporter unten platzieren. Wenn ich schon mich die ganze Zeit runterbuddel. Damit ich mich auch direkt wieder nach unten teleportieren kann. Ich meine, wofür habe ich den Game Pass gekauft? Richtig, um Höhlen zu finden. Und was gibt es nicht mehr in dem Spiel? Höhlen. Ich muss den Teleporter auch mal für was anderes nutzen. Ui, ganz viele Sensen. Und Totenköpfe und Sensen und Totenköpfe und noch mehr Totenköpfe. Und Sensen und Totenköpfe. Ah, das tut gut. Aber ich muss mal nachgucken, wie viel brauche ich noch? Ah, nur noch eine Stufe. Okay, und da haben wir die Stufe. Okay, hier wird jetzt meine Base. denn, nicht so Base, nicht so Base. So. und dann wieder auf Verkaufen. Mal gucken, wie viel kriege ich jetzt? Ah, ich habe schon wieder die 300 Millionen zusammen. Und wir kaufen uns das letzte Pad, den letzten mystischen Trank. Und der ist jetzt wieder grün. Dann gehen wir wieder auf am besten ausrüsten. Das wär's dann mit der heiligen Süßigkeit. Also Leute, holt euch dieses, äh, diese Event-Serie nur, wenn ihr unbedingt den Event-Shop beschleunigen wollt, weil der mystische Trank ist besser. Der mystische Trank ist besser als das Pad hier aus den Herausforderungen. Natürlich habe ich die, äh, Sachen aus dem Event-Shop jetzt auch nur bekommen, weil ich die Herausforderungen gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob es sich dann noch lohnt, die Robux dafür ausgegeben zu haben. Eine Frage, spielst du bitte Lumion Legacy? Nope, das spiele ich nur noch für mich selber, weil dafür interessiert sich keiner. Bam, bam, bam. So, wir machen jetzt die mystischen Tränke shiny und der mystische Trank wird rot und hat 82.000 Stärke. Das wird dann natürlich noch krasser, wenn wir auf ihn auf Stufe 20 kriegen. Den machen wir jetzt sowas von auf Stufe 20, Leute. Also ich muss jetzt einmal nachgucken. Stufe 20, alles klar. Wir haben das Ding auf Stufe 20. So, Teleporter ist platziert. Wir gehen einmal auf Verkaufen und kriegen 500 Millionen. Jetzt kaufen wir uns den Event-Shop leer. Kaufen, kaufen. Das ist jetzt alles meins. Einfach nur, weil wir hoffen, dass äh, wenn der Event-Shop komplett leer ist, dass er dann auch komplett nachgestockt wird am nächsten Tag oder so. Weil so ähnlich war es ja beim letzten Mal beim Sommer-Event. Bitte. Weil hier steht jetzt Restocks in sieben Stunden. Und ich hoffe einfach, dass aus irgendeinem Bug heraus, dass, wieder, dass die hier auch wieder gerestockt werden. Bitte sag einfach, dass die gerestockt werden, danke. Wie viel kriege ich hier beim Trick-or-Treaten? 15 Millionen. Das schmeckt doch. Das nicht. Okay, dann würde ich aber sagen, haben wir jetzt erstmal alles erreicht, was wir erreichen wollten. Das wäre es erstmal mit dem Mining Simulator 2 Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao.